Also, ich bin seit drei Jahren in Deutschland. Also, ich kam nach Deutschland mit meiner Mutter und meinem Bruder. Und äh, als ich nach Deutschland gekommen bin, kam ich mit einem Programm von UN. Und habe ich neun Monate in die Integrationskurs gemacht. Und dann habe ich ein Stipendium äh, äh, gefunden. Und dann habe ich in diese Stipendium, dieses Stipendium, damit die B2 und C1 zusammen lernen und dann kann ich weiter studieren. Die Idee zuerst war, weiter studieren. Und dann habe ich hier in der Universität Hamburg gefragt, ob ich weiter studieren kann. Aber die Probleme waren, ich hatte nicht die ganze Papier mit und wurde ich in die erste Semester in der Chemie anfangen. Und das war ein bisschen durch. Und das ist langweilig, wenn eine Person sechs Semester studiert und dann zurück wieder von die ersten Semester. Und zuerst war es schwer zu verstehen, was die Unterschiede zwischen dem Praktikum und die Ausbildung und dem Dualstudium und so weiter. Also, es gibt auch äh, Weiterbildung. Zuerst kann man nicht verstehen, wie kann er äh, weiter studieren oder weiter lernen hier. Dann habe ich äh, mit äh, bekannten Herren getroffen und sie hat äh, mir ein bisschen erzählt äh, über das äh, Dualstudium und die Ausbildung. Und das war ein bisschen äh, neu für mich. Also in einer Zeit kann ich äh, etwas lernen, lernen und kann ich äh, Geld verdienen. Dann äh, habe ich äh, mehr in dieses Thema äh, Informationen rechieren und dann habe ich ein bisschen im Internet äh, weiter auch äh, rechieren. Und dann habe ich auch mit, also mein Bruder hat hier in Deutschland auch Realschule gemacht. Und es gibt äh, viele äh, Informationen von die, äh, die Schule. Es gibt eine Beratung von die Schule, aber es gibt äh, keine Beratung von den die Leuten äh, über 18. Und auch habe ich die Inf Informationen von meinem Bruder äh, auch, äh, genommen. Auch mein Bruder jetzt macht eine Ausbildung bei IDK äh, als Bürokaufmann. Und äh, als ich die Ausbildung äh, äh, für die Ausbildung angefangen habe, habe ich viele Bewerb Bewerbungen von vielen Firmen geschickt und äh, zuerst habe ich nicht verstanden, wie kann man alleine Bewerbung sch äh, schreiben. Deswegen habe ich mit Be Bekannten äh, mit, äh, geholfen und sie hat mir äh, gefragt und sie hatte mir erklärt, wie kann man eine Bewerbung schrei äh, schreiben. Und dann Sie hat mir auch äh, geholfen, in die, die Schreibung meiner Bewerbung. Und dann habe ich mit äh, zu 13 oder 10, 10 Firmen äh, meine Bewerbung geschickt. Jede eigene Bewerbung von jeder eigenen Firma. Und das war zuerst schwer, warum also schreiben wir viele Bewerbungen. Ja und sie hatte mir erzählt jede Firma äh, sollte eine Motivation äh, anzeigen so, sollst du eine Motivation anzeigen Also als ich äh, in die, meine Ausbildung äh, angefangen habe und äh, meine Ausbildung äh, das ist eine, äh, sollte ich immer auf die Computer setzen als ich die, auf die, die deutsche Keyboard gearbeitet habe, das war Katastrophe. Also äh, die ganzen Zeichen steht in die andere äh, Platz. Also in unserer Heimat, wir haben ein äh, englische äh, Keyboard und die, äh, die Zeichen zum Beispiel die Komma und die, äh, die Klammer und ja, steht in die andere Platz. Deswegen, als ich in die meine Ausbildung angefangen habe, frage ich meine Kollegen, wo steht die Komma, wo steht die äh, und immer äh, brauche ich die Hilfe, damit äh, finde ich die kleine Sache. Ich habe in meiner Heimat in selbstständig in eine Firma gearbeitet und hier in die Autoversand sollten wir mit einem Team zusammenarbeiten. Und ein bisschen das war ein bisschen schwer, wenn äh, wir über die äh, neue Kultur in die Arbeit äh, angefangen, anfangen. Deswegen also habe ich viele Probleme zuerst gemacht. Zuerst habe ich nicht verstanden, wie kann ich zum Beispiel in die Outlook meine Kalender organisieren und wie kann ich die, die Termine eintragen. Ja, Und dann hat mein hat mir erzählt, kannst du das so, so machen? Und dann habe ich, warum mache ich das? Kann ich in ein, in ein Papier schreiben und kann ich die ganze Sache zu finden? und dann nach äh, einem Monat zwei Monaten, zuerst war, es gab es nicht mehr Termine aber nach zwei Monaten jeden Tag wir haben sieben ach, äh, acht äh, Termine und wurde ich die ganze Sache äh, in die beschreiben und äh, dann äh, habe ich mit meinem äh, meine getroffen und er hat gesagt warum machst du das kannst du das äh, einfach in den die Kalender und die Kalender hat äh, überwacht, wenn du einen Termin hast. Und dann habe ich das gelernt. Wir haben einen Masterplan. Und in dem Masterplan stehen viele Lern Lernfelder. Und in den Lernfelder gibt es auch Wahlbepflicht und Bepflicht. Es gibt bei uns zwölf Bepflichtfelder. Und sollten wir in die, diesen drei Jahre diese Felder in die Firma machen. Also den erste, äh, ersten Einsatz habe ich in den Einkaufsbereich gemacht. Die zweite habe ich in die Transinformation Management. Das ist ein bisschen mit dem Management äh, gearbeitet. Und die, die dritte habe ich in die Business Intelligenz. Und in Business Intelligence sollten wir in den IT-Bereich äh, machen. Es gibt äh, viele hier äh, vertief mit der IT. Und die vierte habe ich in die äh, Betriebssystem und die Server gemacht. Und das war für mich sehr interessant. Äh, fünfte habe ich in die äh, E-Commerce. Ja, die E-Commerce gemacht. Und da äh, habe ich ein bisschen äh, Vertrieb, äh, Vertrieb, äh, mit dem Vertrieb gearbeitet. Und jetzt bin ich in die sechste Einsatz und mache ich äh, in Process Management. Und äh, machen wir die äh, Process Modellierung. Und hier auch äh, vertieft mit die IT und äh, in gleiche Zeit mit dem äh, Geschäftsführer, auch bloß äh, geschäftsführer ja, äh, Wir machen jetzt äh, Schulblock und im Schulblock machen wir in einem Jahr zwei Schulblock. Das heißt, äh, machen wir zum Beispiel äh, zwei Monate in der Schule und dann gehen wir äh, fünf Monate in, äh, äh, zu unserer Firma. Und dann zurück wieder nach äh, fünf Monate, Monaten von dem äh, zweiten Schulblock. Und bis jetzt habe ich zwei äh, Schulblock gemacht. Äh, was lernen wir in der Schule? Wir haben fünf Fischer. Äh, äh, zuerst haben wir die äh, Wirtschaft, das ist ein Hauptfach. Und die zweite haben wir äh, die Sprache und Kommunikation. Und haben wir auch die äh, Gesellschaft und, äh, Wirtschaft und Gesellschaft. Und, äh, wir haben auch und wir haben auch Fachenglisch Fach und wir haben IT-System und Entwicklung, äh, Entwicklung Entwicklung. Mhm. Okay. Ja, und äh, wurden wir äh, jetzt, wenn äh, jeder jede Schulblock haben wir Klausuren am Ende. Und sollten wir, äh, also auch äh, genauso wie die, die Schülerinnen, haben wir ein Notsystem äh, und sollten wir äh, von 1 bis 6 äh, die Not bekommen. Meine L Lehrer in der Schule äh, schickt mir die, äh, die Texte vor ein Tag damit, ein bisschen die Fachwörter äh, zu finden und äh, übersetzen übersetzen. Äh, aber zuerst äh, es gab es äh, äh, diese Lösung nicht. Deswegen war es für mich ein bisschen schwer, den die ganzen Text in, der, in fünf Minuten zu, le zu lesen und verstehen. Also, jetzt, wenn ich einen eine Text lese, kann ich verstehen, aber brauche ich ein bisschen Zeit. Nicht genauso wie die andere schule, die deutsche schule Sie können die Text in fünf Minuten lesen und verstehen. Warum habe ich die Informatikkaufmann ausgewählt? Weil ich eine Erfahrung habe. Und wenn eine Person sagt, also ich möchte eine IT machen, aber habe ich keine Erfahrung, kann er es nicht schaffen. Und natürlich braucht man hier in Deutschland auch Erfahrung. Deswegen meine Empfehlung von jeder Person, eine Ausbildung angefangen, anfangen möchte, sollte er ein bisschen eine Praktikum in diesem Beruf machen. Kann man nicht in eine, ohne Praktikum hier in Deutschland schaffen. Weil, die, die wie gesagt, also die Probleme, wir haben hier die andere Kultur von der Arbeit, von unserer Heimat. Und äh, sollten wir zuerst die, die Kultur von der Firma verstehen, deswegen brauchen wir ein Praktikum zuerst. Und vor äh, meine Ausbildung angefangen habe, habe ich in die Autoversand auch eine Prakt ein Praktikum in die gemacht. Und äh, dieses Praktikum war äh, drei Wochen, aber habe ich äh, ein bisschen einen Schritt gemacht.